Guten Morgen, ja. Für alle, die es interessiert, so sieht es momentan bei Bambletown aus. Alles frisch eingetroffen. Weihnachtskugeln, Weihnachtskugeln. Ohne Ende. Hier haben wir das Skripte. Dunkelgrün. Wunderschön. Unser Römer. Der Frankfurter Römer. Der Bämbel darf nicht fehlen. ruhig ich mal aus in Bronze. Und es geht weiter mit dem Römer ganz in Schwarz-Silber. Auch sehr elegant. Was haben wir denn noch? Wunderschöne Bembel in Bordeaux. Und zu guter Letzt das allerbeste Goldgelb, geripptes, Goldgelb, wie soll das anders sein? Ja, gibt es jetzt alles sofort hier in Rödelheim. Bambletown Design, ansonsten über unsere Website Day. Wir freuen uns und ja, acht Wochen ist Weihnachten. Dann wünsche ich frohes Dekorieren. Ciao, ciao.